Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Heute möchte ich Ihnen erzählen, dass wir im Jahr 2015 eine Großspende bekommen haben und konnten darum ein wunderbares Projekt starten, und zwar Zahnspangen für unsere Hartz-IV-Kinder. Weil gerade Zähne sind auf dem ersten arbeitsmarkt besonders wichtig. Und Zahnspangen, das wissen Sie alle selber, kann man sich kaum leisten, wenn man nicht gerade Gutverdiener ist. Wir haben beschlossen, dass wir unseren Kindern den Eigenanteil bezahlen, vielmehr den Familien den Eigenanteil übernehmen, sodass sie keine Angst haben mussten, dass sie irgendwie in Verschuldung kommen. Ich zeige Ihnen mal ein paar von unseren Kindern, natürlich nur die Zähne. Nicht? Unsere Mathilda hat eine Vorspange bekommen, einen Bogen und der Kostenvoranschlag für die gesamte Zahnbehandlung belief sich auf 4.300 Euro. Davon haben wir einen Anteil von 450 Euro übernommen, weil die Mathilda im Anschluss auch noch eine Zahnspange mit Breckis bekommen hat. Das ist von Fall zu Fall des Kindes verschieden, je nachdem, wie schief die Zähne sind, wie die Fehlstellung ist, was gezogen werden muss, ob Weisheitszähne drin bleiben, ob sie schon durch sind oder, oder. Da gibt es vielfältige äh, Krankheitsbilder und ähm, dementsprechend teuer ist auch eine Zahnbehandlung. Wir haben hier zum Beispiel unseren Matwe. Der hatte auch einen solchen Bogen im Jahre 2017 und die... Zahnspange belief sich auch auf 4.900 Euro. Das ist natürlich, wie ich eben schon sagte, für einen Hartz-IV-Empfänger kaum zu stemmen. Jetzt hat er eine Spange mit Breckis und ist super stolz, dass er schon Ergebnisse sieht. Wir haben unseren Tom, der im Jahre 2015 auch eine Zahnspange bekommen hat. Da können Sie mal sehen, wie so eine Zahnspange aussieht. Das Bild von Tom kann man nicht so sehen. Aber wir haben ein wunderbares Röntgenbild von Tom, seiner Zahnspange. Und so kann ich Ihnen sagen, haben wir zwölf Kindern im Laufe der Zeit eine Zahnspange ermöglicht. Und Sie können sich auch vorstellen, dass mittlerweile die Summe, die Spendensumme aufgebraucht ist und wir dringend für unsere Kinder neue zahnspangen suchen. Ein schweres Wort. Aber enorm wichtig. Unsere Kinder wollen ja alle aus Hartz IV raus. Und sie bemühen sich in der Schule und sind gut und bringen gute Noten nach Hause. Und möchten natürlich auch arbeiten gehen. Und sie wissen selber, wie es ist. Gepflegtes Aussehen, dazu gehören auch gepflegte Zähne, gerade Zähne, ein zauberhaftes Lächeln und dann wird das auch was mit dem Job. Ich gebe jetzt weiter an die Frau Roschkowski, die wie immer die Fakten erläutert. Es gibt ganz spannende Fakten zu diesem Thema. Herzlich willkommen bei den Fakten. Das Wichtigste in Kürze. Seit 2002 sind Zahnstellungen in fünf Schweregrade eingeteilt. Die sogenannten Kieferorthopädischen Indikationsgruppen, kurz KIG. Die Kasse zahlt nur bei KIG 3, 4 und 5. Diese Regelung gilt für Kinder und Jugendliche. Eltern müssen für ihre Kinder einen Eigenanteil von 20% der gesetzlichen Gesamtbehandlungskosten selbst übernehmen. Für gleichzeitig behandelte Geschwisterkinder sind es 10%. Dieser Anteil wird den Eltern bei jedem Behandlungsschritt in Rechnung gestellt. Wie misst der Kieferorthopäde die Zahnfehlstellung? Dazu gibt es ganz genaue Definitionen. Gemessen wird im Millimeter. Schweregrad 1, KEG1, beschreibt eine leichte Fehlstellung der Zähne. Zum Beispiel ragen die oberen Schneidezähne, bis zu 3 mm vor die unteren. Es liegt allenfalls ein ästhetisches Problem vor, kein medizinisches, und deswegen übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen auch keine Kosten. Schweregrad 2 ist definiert als eine geringe Ausprägung einer Zahnfehlstellung, zum Beispiel ein Platzmangel der Zähne, bei der der Platzbedarf bis zu 3 mm beträgt. Eine Korrektur wäre unter Umständen medizinisch sinnvoll, muss jedoch privat bezahlt werden. Schwere Grad 3 umfasst eine ausgeprägte Zahnfehlstellung, die aus medizinischen Gründen eine Behandlung erforderlich machen, zum Beispiel ein beidseitiger Kreuzbiss oder ein deutlicher Engstand der Zähne. Schwere Grad 4 beschreibt stark ausgeprägte Zahnfehlstellung. Bei diesen Zahnstellungen ist aus medizinischen Gründen eine Behandlung dringend erforderlich, zum Beispiel bei der Nichtanlage von Zähnen oder einem offenen Biss. Schweregrad 5. Hierbei handelt es sich um eine stark ausgeprägte Fehlstellung der Zähne, zum Beispiel bei einem extremen Vorbiss oder Überbiss von bis zu 9 mm. Kosten einer Zahnspange Die Zahnspange kostet für Kinder im Durchschnitt 1500 bis 8000 Euro. Bei einem Eigenanteil von 20 macht das im Schnitt 300 bis 1600 Euro aus. Oft werden zusätzlich noch Privatleistungen empfohlen, wie zum Beispiel die professionelle Zahnreinigung, diese kostet im Durchschnitt 80 bis 120 Euro. Oder auch Klattflächenversiegelung, farbige Brickets, Bögen mit Speziallegierung. Diese müssen allerdings privat gezahlt werden. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns und abonnieren Sie uns. Und bitte werden Sie Zahnspangenspender. Vielen Dank. Tschüss, bis bald.